Herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Bernhard, Weichspüler. Genau. So wie der Weichspüler da steht, gibt es auch in der deutschen Sprache sogenannte Weichmacher. Das sind Ausdrücke, wenn ich dir brauche. die alles, was ich sage. Es hat keine Kraft mehr drin. Die bekanntesten Weichmacher sind eigentlich, generell, quasi. An und für sich. Also da gäbe es auch ein ganz viel. Viel, es gibt wirklich viel. Was ist denn da dein Tipp? Tut doch heute mal euren Partner, eure Partnerin fragen, hast du mir noch gern? Und wenn die Antwort ist, eigentlich schon, dann wisst ihr ganz genau, was ich auch gemeint Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.